Der Weg weit und weit kein Baum Selbst der fernen Horizont hing kein Albesau 50 Kilometer Genossen, dann ist es Aus der Weg, heiß die Sonne glüht, über das Himmelblau eine Wolke zieht. 50 Kilometer genossen, dann ist es geschafft. Doch wir werden beweisen, in uns steckt nur 100, in uns steckt für 100, für 100 Kilometer Weg, fest unser Schritt und wenn einer müde wird, reisen wir ihn mit. 50 Kilometer genossen, dann ist es geschafft.